Es gibt eine gute Nachricht. Der Gärtnerhof von Max Karl Schwarz ist neu herausgegeben worden von Michael Beleites. Dieses wichtige Buch ist für mich ganz wichtig, weil es einfach zeigt, dass kleinere Wirtschaftsformen, kleinere Betriebe viel mehr nach menschlichem Maß sind, ein Weg in lokale Souveränität sein können. Und dass halt auch dieses Konzept jetzt wieder seine Zeit hat. Max Karl Schwarz hat das Konzept nach dem Ersten Weltkrieg angefangen zu entwickeln. Er hat damals gesehen, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft schädlich war, sehr, sehr viele Menschen arbeitslos gemacht hat, aber den Betrieben auch nicht gut tat. Und Er hat ähm, ja erst seinen ersten Text geschrieben, als er tatsächlich selber neun Jahre Erfahrung hatte, weil er wollte aus der Erfahrung schreiben. Und äh, wenn man sieht, was heute einfach schnell mal rausgehauen wird von Leuten, die einfach nur Parolen nachplappern und wenig eigene Ahnung haben, äh, kann man da schon äh, Respekt bekommen. Ähm, Schwarz hat äh, den landwirtschaftlichen Kurs bei Steiner persönlich mitgemacht und das hat ihm richtig den Antrieb gegeben zu sagen, so jetzt ist die Landwirtschaft und der Gartenbau so gut machbar, dass es tatsächlich auch für ähm, Selbstversorger, für Kleinbetriebe machbar ist. Ja, zunächst kam der äh, Zweite Weltkrieg, dann dazwischen ist beklemmend zu sehen, wie er 1933 schreibt, nach dem Krieg, nicht wissend, was kommen wird. Aber nach dem Zweiten furchtbaren Krieg war wieder alles kaputt. Und die Situation war auch so, dass die Menschen keine Arbeit hatten zu Wenig Nahrung hatten. Und Max Karl Schwarz hat mit einigen anderen Kollegen, die auch sehr viel Erfahrung hatten in der Landwirtschaft und alles Menschen, die wirklich äh, gründlich, praktisch und theoretisch das ähm, ja, aufgebaut haben. Ähm, Max Karl Schwarz war ursprünglich Landschaftsarchitekt, also hat auch eine entsprechende Ausbildung und ähm, ja, das Konzept war fantastisch, aber zum zweiten Mal, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, wurde die Situation stark verändert durch Kredite von außen, wo halt plötzlich eine Industrialisierung wieder angeschoben war und die Menschen nicht mehr ihre eigene Entwicklung aufgebaut haben, die lokale Wirtschaft nicht aufgebaut wurde, sondern halt man einfach die Abhängigkeiten von äußeren Krediten ja einfach in Kauf nahm, weil äh, offensichtlich lief hier wieder alles so gut und äh, es gab dann auch einen langen Wirtschaftsboom, der aber mit industrieller Landwirtschaft auch die Böden zerstörte. Äh, jetzt seit ungefähr 100 Jahren und äh, jetzt kann man sagen, dass dieses Thema der Gärtnerhof äh, wieder absolut äh, ja, relevant ist. Ähm, Jetzt nach Corona. Ähm, wir sehen, wie wichtig die lokale Versorgung ist, wie gefährlich Abhängigkeiten von der Globalwirtschaft sind und äh, das sollte jetzt eine Mahnung sein, tatsächlich jetzt tatsächlich anzufangen, sich nicht wieder in neue Abhängigkeiten zu begeben. Ähm, die ja, Betriebe sind eine gute Möglichkeit, die lokale Wirtschaft aufzubauen und man kann natürlich sehr viel mehr machen, als nur die Produktion von äh, Gemüse, Obst und ähm, Tieren. Ähm, man kann halt ähm, ja, einfach daraus weiter äh, Verarbeitung machen, auch ähm, ja, Rohstoffe für Klein, Kleinbetriebe, Kleingewerbe produzieren und so halt tatsächlich eine lokale Wirtschaft aufbauen. Und das Tolle ist, dass die Erkenntnisse der biodynamischen Landwirtschaft und aus meiner, meinem heutigen Verständnis ganz wesentlich, dass die immer auch die Kühe im System haben, die die Bodenbiologie verbessern und dass die Erkenntnisse der regenerativen Landwirtschaft, über die ich ja auch Vorträge halte, auch hier im Kanal gibt es einen Vortrag dazu, das Ganze noch sehr bestärken. Es ist alles sehr viel einfacher geworden, auch die Prinzipien der Permakultur und so weiter. Aber zurück zum ursprünglichen Gärtner. Die Idee ist zeitgemäß, auch heute noch wird 70 Prozent der Nahrung global von kleinen Familienfarmen mit mittlerer Größe von 1,6 Hektar produziert. Obwohl die, wie man weiß, sehr oft nicht diese neuen Erkenntnisse von der regenerativen Landwirtschaft drauf haben und auch noch nicht mal die biodynamische. Die biodynamische Landwirtschaft hat Australien vor der Verwüstung gerettet, weil die sehr viele Böden damit wieder aufgebaut haben. Und äh, es gibt auch eine UN-Studie, äh, dass nur kleine Ökofarmen die Welt ernähren können. Ja, und die äh, Gärtnerhöfe, die machen genau das. Das sind kleine Familienfarmen, kann man natürlich auch als WG betreiben oder mit einer äh, ja, Gruppe von Leuten, die einfach nur zusammenarbeiten. Und der Gärtnerhof selber, hier sind die ursprünglichen Hefte, die schwer zugänglich sind. Also es ist wirklich... Ähm, die sind zwar äh, als Dateien zu bekommen, auch die Hefte sind zum, zum Teil noch äh, bekommen, zu bekommen, aber es ist schon mühsam da reinzugehen. Es ist sehr dicht gedruckt und ähm, nicht gut lesbar. Und Michael Beleites hat jetzt in seiner Neu-Herausgabe äh, dort das alles äh, sehr schön lesbar gemacht und das, das ist ein, ein Geschenk. Ja, der Gärtnerhof und wir haben im Gärtnerhof halt eine Entwicklung von so 1900 ungefähr. Die damalige Wandervogelbewegung, man ist raus man hat sich in der Natur bewegt. Das Interesse am Landbau ist gestiegen. In den 1920ern entstand die Siedlerbewegung und Siedler heißt Land urbar machen. Daraus wirklich Gartenbau machen, Landwirtschaft. Das heißt nicht einfach irgendwo Häuser bauen. Der Begriff ist hinterher ähm, ver, ähm, ja, anders verwendet worden. Und ähm, Siedlerbewegung wurde sehr stark geprägt von Leberecht Migge. Äh, der hat den Kulturgürtel Kiel entwickelt und dann auch die intensive Siedlerschule in Worpswede bei Bremen. Und ähm, Schwarz, also Max-Karl Schwarz, äh, war Migge-Schüler und hat dann die Gartenbau- und Siedlerschule äh, gegründet. Während Migge sehr äh, kopforientiert war und sehr ja, einfach mit, mit den äh, sagen wir mal, den, den, offen, den damals moderneren Methoden gearbeitet hat, äh, hat Schwarz doch auch mehr mit der Natur zusammenarbeiten wollen. Er hat 1924 am landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner teilgenommen, der unglaublich viel bewegt hat. Und ähm, er hat dann äh, nach der ersten Veröffentlichung in ähm, 1933, dann tatsächlich 1946 den Gärtnerhof veröffentlicht, zusammen mit Dr. Latsch, Dr. Köstlin, Dr. Hagemann. Und das erste Heft hieß Der Gärtnerhof, eine eigene Betriebsform im Gefüge der Landschaft, ausgerechnet in Hamburg herausgegeben. Und es gibt auch heute noch einen Gärtnerhof und Interessanterweise ist äh, Michael Beleites äh, dort mit einem Praktikum eingestiegen und geblieben und äh, hat dort sehr, sehr viel gelernt. Und dieser Hof äh, hat 2,5 Hektar, äh, also sehr klein nach landwirtschaftlichen Verhältnissen, sehr groß für Gartenbau, äh, das sind 25.000 Quadratmeter hat auf der Fläche eine Milchkuh. Wie gesagt, die Kuh ist immer wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Drei Schafe, 20 Hühner, 10 Bienenvölker, 6000 Quadratmeter Acker, 2000 Quadratmeter Gemüsegärten, 1500 Quadratmeter Schnittstauden, die zum Betriebserfolg finanziell sehr stark beitragen. muss also immer gucken, was geht in der Gegend, was wird gefragt. Dann auch einen Hektar Obstgrasgarten, den man natürlich auch dann beweidet mit diesen Tieren, also Doppelnutzung. Und die 2000 Quadratmeter Wiese dienen natürlich auch dazu, diese zu beweiden und auch Heu für den Winter zu machen. Ähm, die, der Gärtnerhof, hier ist Max Karl Schwarz, ein Bild von ihm, ähm, hat die Zonierung als später wesentliches Element der Permakultur bereits beschrieben und mein Lieblingszitat ist, die Kuh gibt dem Familienbetrieb Seele. Das finde ich wunderbar. In der Hektik heute und der Aufgedrehtheit ist es wichtig, ähm, auch ja einfach wieder eine Anregung zu bekommen, in sich zu gehen und ähm, zur Ruhe zu kommen und dabei vielleicht auch sich selbst zu entdecken, Verbindung zur Natur. Ja, es gibt aber auch Nachteile des Gärtnerhofes und äh, einer der wesentlichen Nachteile, wie selber beschrieben wurde von den Gärtnerhofschaffenden. Schaffenden, ähm, es ist sehr komplex, Flächenlandwirtschaft und Gartenbau beides zu lernen. Besonders für Leute, die vielleicht beides vorher nicht können. Der heutige Gärtnerhof aus meiner Sicht hätte absolut ein Stück Waldgarten dabei oder zumindest Agroforstelemente mit Vielfalt, mit Nahrungsbäumen. Und äh, das ist natürlich leichter zu bewirtschaften, langfristiger aufzubauen. Aber wenn das erstmal läuft, ist das halt eine, eine Sache, die mit überschaubarem Aufwand sehr hohe äh, Mengen von Nahrung, hochwertiger Nahrung produzieren kann. Ja, äh, ich freue mich sehr, dieses Buch jetzt in der Hand zu haben. Und ähm, ja, die Texte sind sehr viel zugänglicher. Es sind Bilder drinne. Es sind auch ähm, die Originalgrafiken sogar mit der äh, Sütterlin-Schrift drin. Die habe ich sogar früher noch in der Schule gelernt ähm, und kann sie tatsächlich auch noch lesen. Aber halt auch diese Grafiken in der heutigen Form und die Kompostierung äh, ist drinne. Und eine Sache, die jetzt in der regenerativen Landwirtschaft wiederentdeckt wird, Dr. Elaine Ingham, Dr. Johnson, ist etwas, was hier drin ist mit dem Laubkompost. Also auch damals haben die schon verstanden, wie wichtig die vielen Bodenpilze sind, die in einem Laubkompost mit drin sind. Gerade wenn man bei dem Laub auch welchen aus dem Wald ein bisschen dazufügt zum ähm, ja, animpfen, dass der ähm, ja die Bodenbiologie da halt richtig in Gang kommt. Ja soweit ähm, zu dem was ich hier berichten möchte. Beschaffen Sie sich das Buch, absolut fantastisch. Äh, Michael Beleites ist auch sonst ein spannender Mensch, hat tolle andere Bücher rausgebracht, ähm, war Bürgerrechtler in der DDR, ist jetzt weiterhin ähm, auch in Bürgerrechten aktiv und ähm, ja er hat auch einen tollen eigenen Abschnitt in diesem Buch geschrieben mit den aktuellen Bezügen, äh, die ich sehr unterschreiben kann. Und ähm, dieses Buch kann man entweder bekommen bei der Internetseite von Michael Beleites oder natürlich lokaler Buchhandel, um den zu unterstützen oder direkt beim Manuskriptum-Verlag. Ich danke fürs Interesse und äh, ja, hoffe auf viel Diskussion zu diesem großartigen Konzept.